Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Ja, herzlich willkommen und heute und in den folgenden Einheiten geht es um das Thema ja erfolgreich werden, erfolgreich sein und vielleicht stellst du dir ja auch manchmal die Frage, wie du ja noch erfolgreicher werden kannst und hast vielleicht aber auch schon mal so ja ähm, bemerkt, dass es Menschen gibt, ja, dass es Personen gibt, die immer und immer wieder Erfolg haben, werden es dann auf der anderen Seite so scheint, als gäbe es Menschen, die halt immer und immer wieder scheitern. Vielleicht bist du gerade selbst ja an einem Punkt, wo du ja dir vielleicht die Frage stellst, wie du ja endlich mehr Erfolg im Leben haben kannst, wie du schaffst, dein Business oder dein Leben einfach so zu gestalten, ja, dass es deinen Vorstellungen entspricht. Es ist jetzt Mai 2016 und seit mehr als zehn Jahren ähm, studiere ich, ja, für mich das Thema Erfolg. Ja, ich besuche dazu Seminare, lese ja, ein Buch nach dem anderen drüber und wende das erlernte dann eben für mich an. Und vieles, was ich da so ja, im Laufe der Zeit eben gelernt habe, das hat ja bei mir sehr gut funktioniert. Es war ja extrem hilfreich, hat sich als nützlich herausgestellt, aber es gab auch Dinge, die eben nicht so doll funktioniert haben. Und deswegen ist es jetzt einfach ein Grund mehr für mich, ja in, in, in diesem, ja in diesen Einheiten einfach meine Erfahrungen mit dir zu teilen und ich freue mich einfach drauf, mit dir gemeinsam ja, das Thema Erfolg zu erforschen. Und da sind wir auch schon beim Kern der Sache. Ähm, Erfolg ist ein ziemlich allgemeiner Begriff, deswegen gilt es zunächst äh, als erstes mal zu klären, okay, welche Bedeutung ja, hat Erfolg eigentlich für mich selbst? Weil oft ist es so, dass wir die Maßstäbe anderer ja übernehmen und ähm, ja, das ist nicht unbedingt ja Sinn der Sache und es ist auch nicht hilfreich für, für, die, für die eigene Entwicklung. Ähm, was Erfolg für dich bedeutet, ist eine ganz zentrale Frage, weil nicht entscheidend die, die Maßstäbe der anderen sind, also der Gesellschaft, der Freunde oder deines Umfelds, sondern ja lediglich deine, deine eigenen ja, Maßstäbe sind ähm, von Bedeutung. Und für mich bedeutet Erfolg zum Beispiel, ja, dass ich ja ein von mir einfach selbst gestecktes Ziel erreiche und, und dabei einfach ja, mein Leben nach meinen eigenen ja, Vorstellungen dementsprechend äh, leben kann und ähm, ja. Da, da sieht man auch schon oder man erkennt auch schon, dass Erfolg ja so ein, ein, ein, ein allgemeiner Begriff ist, ja? weil meine Ziele, meine Vorstellungen von einem erfolgreichen Leben, das müssen ja noch lange nicht, nicht deine sein ja? und deswegen gilt es in dem allerersten Schritt, ja, einfach mal ganz genau herauszufinden, was für dich Erfolg ist, ähm, welche Bereiche es in deinem Leben gibt, ja, welche dir, dir wichtig sind. Das ist quasi der zweite Punkt, ähm, die, ich nenne es mal Lebensbereiche, ja, zu, zu, zu identifizieren, ja, ähm, herauszufinden, okay, welche Bereiche in meinem Leben sind denn, ja, für mich besonders wichtig und wie, ja, äh, will ich in Bezug auf diese Bereiche dann dementsprechend einfach leben. Und am besten äh, nimmst du dir dazu einfach mal eine kleine Auszeit und notierst einfach mal die Bereiche in deinem Leben, die, ja, die für dich wichtig sind, die eine wichtige Rolle spielen, ja? und damit du einfach dann in den nächsten Schritt ja, dir überlegen kannst, okay, was in den einzelnen Lebensbereichen äh, ja, Erfolg für dich zum Beispiel bedeutet. Ja? Also ein Lebensbereich kann zum Beispiel die Familie sein, kann Beruf und Karriere sein, kann Finanzen sein, das kann ein Hobby sein, ähm, Persönlichkeit, Spiritualität oder ja, Gesundheit, dein, dein Körper, ja, wie auch immer. Und dass du dann einfach mal diese Kategorien für dich, quasi diese Lebensbereiche festlegst und dann ja notierst, ja, was du darunter konkret verstehst und ich habe dir auch ähm, werde ich dann auch hier noch ähm, unterhalb ähm, ja in die Show Notes quasi packen ähm, habe ich dir eine Checkliste ähm, erstellt ja anhand derer du ja das ähm, einfach abarbeiten kannst wo du deine Lebensbereiche quasi finden kannst und dementsprechend auch deine Werte dann ja ermitteln kannst also wichtig ist zunächst mal dass du ja Lebensbereiche für dich definierst und dann definierst, was du darunter verstehst, ja, was, was Erfolg in den einzelnen Lebensbereichen dann für dich ist. Definiere daher genau, ja, was, ähm, was der Erfolg in den einzelnen Lebensbereichen für dich bedeutet und findet so für dich die wichtigsten Punkte heraus ähm, und, ja, erlangt dadurch eben einfach auch die Klarheit, ähm, die, ja, die, wo, wo, wo, wo dir einfach zeigt, okay, was das ideale Leben überhaupt für dich ist. Ja? Und du kennst ja bestimmt den Spruch, der Weg ist das Ziel. Und du solltest ja an deinem Weg eben Spaß haben, denn ja es ist, es ist wie gesagt dein Weg und den musst du ganz alleine gehen. Ja? Keiner kann den Weg für dich beschreiben, Du alleine bist es ja, der diesen Weg ja, gehen kann. Und deshalb musst du einfach dafür sorgen, dass er, dass er dir auch Spaß macht, ja, wenn du ihm gehst. Und es gelingt dir eben einfach am besten, wenn du ja dir deiner Werte bewusst wirst. Ja? Dass, ähm, du kannst dir das, ähm, das Leben einfach so vorstellen, ja wie, ja, wie so eine, eine, eine, eine Schifffahrt, wie so eine Seefahrt, ja, und manchmal gibt es da eben auch Stürme, ja, die, die das Schiff durchschütteln, ja, und die Passagiere darauf, und, ähm, ja, und gerade deshalb ist es wichtig, dass wir eben da ein stabiles Schiff dabei haben, ja, mit dem wir so über die Weltmeere segeln und, ja, das uns eben heil durch den Sturm bringt. Und dieses Schiff, das können zum Beispiel dann deine Werte sein, ja. Ähm, Werte funktionieren, ja, um einfach mal in dem Beispiel, ja, ähm, Seefahrt zu bleiben, wie so ein Leuchtturm, ja, der dich ja sicher durch den Sturm navigiert und an dem du dich einfach orientieren kannst. Werte zeigen, ja, uns zum Beispiel, ja, welche Geschäftspartner zu uns passen, welche Menschen wir in unser Leben ziehen sollten, aber auch von welchen ja, wir uns vielleicht lieber trennen sollten oder welche wir nicht so oft sehen sollten. Ja. Ähm, Werte zeigen uns, was, was wirklich elementar wichtig für uns selbst ist. Ja. Und anhand unserer Werte können wir dann quasi ja, unser Handeln ja, stets neu überdenken, können unser Handeln neu ausrichten. Ähm, durch die klarheit über unsere werte ähm, treffen wir bessere entscheidungen weil wir ja sie eben auf basis unserer unserer werte treffen ja wir bleiben quasi fest im sattel unseres lebens da wir ganz genau wissen was für uns selbst ja am wichtigsten ist und deswegen erstelle dir ja im nächsten step dann quasi eine liste mit deinen werden Werte können zum beispiel sein erfolg das kann liebe sein das kann freiheit sein ja das kann sicherheit sein das kann Freundschaft sein, ja, ähm, wie gesagt, nutzt dazu einfach die Checkliste, die ich dir da zum Download äh, zur Verfügung stelle, um das einfach für dich noch besser zu klären, ja, ähm, dort, sind eine Frage, das, dort sind einige Fragen beinhaltet und ähm, ja, stell dir einfach diese Fragen, weil dann erhältst du dementsprechend auch ja die Antworten darauf also wer sich bessere Fragen stellt erhält dann auch bessere Antworten ja eine Frage könnte zum Beispiel sein was ist mir ex existenziell wichtig oder wofür bin ich persönlich bereit maximalen Einsatz zu bringen wofür brenne ich ja ähm, und wenn du dir diese Fragen stellst kannst du eben deinen eigenen Werten quasi auf die Spur kommen das ist ein Wegweiser, ähm, den du dir quasi dadurch erstellst, den du für dein Leben bekommen kannst und an dem du dich dann immer jederzeit, immer wann du es für richtig hältst, orientieren und neu ausrichten kannst. Ähm, wenn du die Checkliste durchgearbeitet hast, dann hast du da ein gutes Gespür dafür bekommen, ja, was Erfolg für dich bedeutet, welche Lebensbereiche für dich wichtig sind und ähm, du weißt dann außerdem mehr ja, über deine eigenen Werte und darüber, wie sie dir im Alltag helfen können. Ja. Okay, wir haben jetzt ähm, begonnen, das Ganze angekratzt. Wir werden da dann in den folgenden Einheiten dann noch weitermachen. Zum Schluss habe ich einfach noch eine Frage an dich. Mich würde einfach interessieren, was Erfolg für dich bedeutet. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn du mir ja zum Video einen Kommentar hinterlässt. Und ähm, ja, ich freue mich einfach von dir zu hören. Und wenn das Video jetzt interessant für dich war, wenn es dir weitergeholfen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ja, du das Video mit deinem Netzwerk teilst, weil man weiß nie, ja, für wen ja diese Info jetzt hilfreich war. In diesem Sinn wünsche ich dir maximalen Erfolg, alles Gute, bis die Tage, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.